Der interaktive Content Creator von Kundenwachstum ist eine tolle Möglichkeit, um Inhalte für die eigene Website zu erstellen. In diesem Tutorial möchten wir dir zeigen, wie du diesen nutzen kannst. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Wenn du dich für den interaktiven Content Creator entschieden hast, dann erhältst du anschließend eine E-Mail von Searchmetrics. In dieser hast du die Möglichkeit, die Einladung anzunehmen indem du auf den Link unter Accept Invitation klickst. Du gelangst jetzt auf eine neue Seite, auf der du dir deinen eigenen Texter anlegen kannst. Nachdem du das getan hast, kann die Arbeit mit dem interaktiven Content Creator bereits starten. Jedes Mal, wenn du ein neues Briefing von uns freigegeben bekommst, kannst du dieses in deinem Dashboard sehen. Zusätzlich erhältst du natürlich auch noch eine Benachrichtigung per E-Mail. Wir befinden uns jetzt in deinem persönlichen search matrix Dashboard. Hier hast du eine Übersicht über alle Briefings, die für dich freigegeben sind. In der Briefing-Übersicht gibt es verschiedene Reiter, welche dir die einzelnen Briefings kurz beschreiben. In der ersten Spalte findest du den Namen und die URL, falls bereits eine auf deiner Website angelegt wurde. In der zweiten Spalte steht dein Label. Dieses ist für dich nicht so wichtig. Es hilft uns lediglich dabei, das Briefing mit deinem Unternehmen zu verknüpfen und so für mehr Übersicht zu sorgen. In der dritten Spalte kannst du die Wortanzahl des Textes sehen. Außerdem ist eine empfohlene Anzahl angegeben, die du unbedingt einhalten solltest. Die vierte Spalte gibt den Content Score an. Dieser setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, auf die wir später noch detaillierter eingehen werden. In der fünften Spalte Siehst du, seit wann dir das Briefing zur Verfügung steht. Schlussendlich gibt es noch die sechste Spalte. Hier wird der von dir geschriebene Text regelmäßig auf mögliche Duplikate überprüft. Wenn du eine Warnung diesbezüglich bekommst, findest du im Content Creator genauere Angaben dazu. Mit einem Klick auf das kleine Bearbeitungssymbol, hier markiert, kannst du den interaktiven Content Creator öffnen. Hier kannst du deine Briefings verfassen und optimieren. Im Folgenden möchten wir dir zeigen, wie dir die Oberfläche dabei hilft. Im oberen Kasten siehst du neben der Sprache das Fokus-Keyword, eventuell eine hinterlegte URL und den Titel des Beitrags. Auf der rechten Seite unter dem Briefing-Namen kannst du noch sehen, wie viele Mitbewerber es bei Google zu diesem Keyword gibt. In der linken Spalte siehst du eine Liste mit verschiedenen Begriffen. Dabei wird in drei Kategorien unterschieden. Must-Have-Keywords. Dabei handelt es sich um Keywords, die für den entsprechenden Beitrag besonders wichtig sind. Mit Hilfe der Live-Anzeige kannst du bei den Keywords jederzeit sehen, wie viele der empfohlenen Worte du bereits verwendest. Empfohlene Keywords. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die Mitbewerber gelegt. Die empfohlenen Keywords sind Wörter, die von der Konkurrenz häufig im Zusammenhang mit demselben Fokus-Keyword verwendet werden. Zusätzliche Keywords. Hier sind Wörter vorgeschlagen, die von Search Searchmetrics als hilfreich oder möglicherweise relevant betrachtet werden, aber nicht als unbedingt notwendig. Nutze diese, wenn möglich, um den Beitrag noch weiter zu optimieren. Gehen wir über zur rechten Seite. Hier siehst du den sogenannten Content Score. Dieser setzt sich aus drei verschiedenen Faktoren zusammen. Dein Ziel ist es natürlich immer, diesen auf 100% zu bringen. Der erste Faktor ist die Wortanzahl. Dieser ist bereits anhand unserer Tools ermittelt und festgelegt. Es handelt sich dabei um einen Mindestwert. Ein weiterer Punkt ist die Satzstruktur. Dieser Indikator bewertet den Satzbau und ist eine Hilfe gegen grobe sprachliche Verstöße. Zuletzt gilt es die Abdeckung der Keywords zu erfüllen. Hierbei ist es wichtig, dass du die Must-Have, die empfohlenen sowie die zusätzlichen Keywords so häufig wie empfohlen verwendest. Ein weiteres Feld zeigt dir außerdem noch an, wie viele Wiederholungen sich in deinem Text befinden. Der Plagiatfinder. Hier werden dir Plagiate angezeigt, die von Search identifiziert wurden. Versuche unbedingt, die entsprechenden Textstellen so umzuschreiben, dass der Inhalt nicht mehr als Duplikat erkannt wird. Ansonsten wird dich die Suchmaschine für den kopierten Content abstrafen. Fragen Wenn du das Feld ausklappst, bekommst du verschiedene Fragen angezeigt. An denen kannst du dich beim Schreiben des Beitrags orientieren. In den Briefing-Details kannst du nochmal verschiedenste Informationen zum Briefing einsehen. Ansonsten ist dieses Feld für dich ohne Bedeutung. Das Textfeld zum Abschluss dieser Anleitung schauen wir uns nochmal das Wichtigste an, das Textfeld. Hier schreibst du deinen eigenen für Google optimierten Beitrag. Die Funktionen dabei sind ähnlich wie bei Word. Du kannst das Fokus-Keyword im ersten Satz fett markieren, Aufzählungen einfügen oder einfach die Schriftgröße ändern. Zwar speichert der Editor regelmäßig die Änderung, jedoch solltest du am Ende des Bearbeitens über den Button Speichern und Schließen deine Änderungen sichern. Wir hoffen, dass wir dir die Arbeit mit dem interaktiven Content-Creator in diesem Video verdeutlichen konnten. Viel Spaß und Erfolg bei der Beitragserstellung wünscht dir das Supportteam von kundenwachstum.de Besuche uns auf www.kundenwachstum.de